Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die prozessuale Abwicklung von Steuerungshandlungen in Verbindung mit intelligenten Messsystemen. Hm. Es gibt eine Veröffentlichung von der Bundesnetzagentur vom 12. Mai. Äh, beim aktuellen Ausbeschluss 6 zu sehen. Wir klicken da einmal drauf, dann sind wir hier drauf. So, es gibt ein Festlegungsverfahren, also auch eine Konsultation öffentlich. Da kann man jetzt also ein Feedback zurückschicken. Zur prozessoralen Abwicklung von Steuerungshandlungen in Verbindung mit intelligenten Messsystemen. Wonach klingt es? Wir können also nachher Steuerungen über den Smart Meter abbilden für angeschlossene Geräte im Sinne von Smart Home, aber auch im Sinne von Steuerung von erneuerbaren Energienanlagen, Speicher und Elektromobilitestationen. Ne? Da geht einiges. So, zunehmende Verbreitung von intelligenten Messsystemen. Kommt so langsam. Ausweitung des Leistungsumfangs. Ah, da wird es interessant. Leistungsangebot muss dann entsprechend erweitert werden. Der Messstandbetreiber muss also den Marktteilnehmern mehr anbieten. Übermessung von Netzzustandsdaten, ist einspeise und perspektivisch auch die Steuerung von Anlagen und Verbrauchsanrichtungen über das intelligente Messsystem. Da wird es dann interessant. Schluss kann man dazu standardisierte Marktprozesse gerne angehen. Also wurden hier mit dem BDW zusammen, wie immer, also mit den Expertengruppen, ähm, wurde ein bisschen definiert, was könnten diese bestellbaren Leistungen sein, wie könnten die durch Prozesse abgebildet werden. So, um Affen Anforderungen besser umsetzen zu können, so, die nicht mehr nur auf eine einzelne Marktlokation laufen, wird es jetzt eine neue ID geben, die Nelo-ID, die Netzlokations-ID. Wir haben die Melo-Messlokation, wir haben die Malo-Marktlokation und wir haben die Nelo-Netzlokation. Das ist praktisch ein Netzanschlusspunkt, das ist ähm, die Leitung, die dann mehrere Marktlokationen miteinander verbindet. Ja, so kann man sich das in etwa vorstellen, wird aber interessant ne, wegen Leistungskurve, wegen Blindarbeit, also da kann man an dieser Stelle ähm, gerne auch Prozesse laufen lassen. Also es gibt jetzt eine Konsultation für dieses Festlegungsverfahren, wo genauer besch beschrieben werden soll, wie das alles dann läuft. Wenn ihr weiter runter geht, ne, dann seht ihr eine GBKI. Vergleichsversion heißt, hier haben wir dann das Delta, was gestrichen ist, ist durchgestrichen, was neu ist, ist markiert. Oder auch die Leseversion, die ist dann halt sauber, aber da muss man halt schon wissen, was jetzt anders ist. Oder wenn man ganz neu einsteigt, hier ist die Leseversion. Wim genauso, Vergleichsversion und Leseversion. Weitere Dokumente, Excel-Formular zur Abgabe der Stellungnahme. Hiermit kann also die eigene Meinung, der eigene Vorschlag abgegeben werden an die Bundesnetzagentur. Und jetzt sind nochmal Erläuterungen zu den bestehenden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Das ist nur eine Seite. <lacht> kann man sogar mal lesen. Da steht dann drin, äh, so ein paar Rahmenbedingungen, wie das alles gemeint ist. Umsetzung Oktober 23, Konsultationsbeiträge bis, äh, bis zum 22. Juni 22, also jetzt ein guter Monat seit Beschluss. Bitte nur über das Excel-Formular abgeben. Äh, könnte veröffentlicht werden, also gerne Betriebsgeheimnisse schwärzen. Abgabe nur über E-Mail an die Adresse hier. Soweit das. Jetzt gehen wir mal auf diese eine Seite ähm, rechtliche, regulatorische Rahmenbedingungen. Das ist also wirklich nur eine Seite, mega. So, ähm, zum besseren Verständnis. Keine Aussagen, ob und wann Steuerungsbefehle unter zwingender Nutzung eines sind, sondern hält lediglich die Rahmenbedingungen fest, unter denen der NSB das Leistungspaket Steuerung grundsätzlich zu erbringen hat. Also. Die Herstellung der Steuerbarkeit und die laufende Durchführung der Steuerung im Sinne von MSBG zählt gemäß den Leistungen und damit zum Verhandlungsbereich des Messstellenbetreibers. Der muss also diese Steuerung umsetzen können. Alle Komponenten an der Messstelle, die für die Herstellbarkeit und die laufende Durchführung erforderlich sind, zum Beispiel eine Steuerbox, sind gemäß MSBG hiervon umfasst. Nicht jedoch technische Einrichtungen das sind das EEG, mit denen der Anlagenbetreiber die Steuerbarkeit ermöglichen muss. Ihr kennt das, wenn EEG-Anlagen fernsteuerbar sein müssen. Ganz klar ist es zum Beispiel bei einem virtuellen Kraftwerk, wenn also Steuerbefehle von außen kommen würden, vom Netzbetreiber oder vom Vermarkter. Liebe Anlage, fahr ich gerade runter oder speichere jetzt nur ein oder jetzt bitte Einspeisung". Solche Befehle sind hier und da bei EEG-Anlagen sowieso schon Pflicht. Das ist hiermit nicht gemeint, sondern wirklich die kompletten ich sage mal, Smart Metering-Steuerungsmöglichkeiten, die hier dann eben auch im Kontext des intelligenten Messsystems greifbarer werden. Weitere Aufgaben im zu Zusammenhang der Durchführung der Steuerung gehören ebenfalls zum Leistungs- und Verhandlungsbereich des Mächterbetreibers. Die Marktrolle MSB muss also sicherstellen, dass bei überschneidenden Steuerungsbefehlen eine Priorisierung und Koordination stattfindet und das mit der höchsten Priorität versehenen Signal umgesetzt wird. Wenn also MSBG und EEG aus, also aus beiden Richtungen hier Steuerungstätigkeiten notwendig sind, muss auch priorisiert werden, was ist davon die wichtigste Steuerung. Cool, ne? So, MSBG berücksichtigt hierbei die gesetzlichen und regulatorischen Grundsätze der Priorisierung und Sensoren. Scheißsignal der Übertragungsnetzbetreiber oder Verteilungsbetreiber nach 13a Energiewirtschaftsgesetz in diesem absoluten Vorrang. Sollten steuerbare Verbrauchsanrichtungen nach 14a Energiewirtschaftsgesetz äh, da sein, ist das wichtiger als der ganze Rest. Aber trotzdem, Hün BNB nach 13a Nummer 1, danach 14a und dann alle anderen Steuerungen. Also auch Kunde will einfach nur Smart Home Steuerung. Das ist dann im Zweifel unwichtiger, also etwas später erst umzusetzen. Ort der Priorisierung zeitkritisch muss direkt und ohne erfolgen, also vor Ort außerhalb der Marktkonversion, außerhalb des Backends. Muss also direkt vor Ort am Gerät stattfinden können. Standard oder Zusatzleistung. Also hier ist mir so zweimal am Tag eine Änderung des Schaltprofils vom MSBG äh, anzubieten. Darüber hinausgehende können gegenüber mit einem zusätzlichen Entgelt dann auch abgerechnet werden. Ja, alles klar. So, einfach nur ein paar infos eine Seite. Dann gehen wir mal in GPKI und WIM. GPKI, ach, sind ja nur 278 Seiten, aber keine Sorge, wenn wir in die WIM gehen, sind ja nur 194 Seiten. Ah. Nee, wie würde man jetzt mit solchen Dokumenten umgehen, damit es jetzt auch kein 40-minütiges Video wird? Ähm, wir haben hier äh, ein Inhaltsverzeichnis und dann gehen wir mal ein bisschen runter. Noch ein bisschen. Jetzt haben wir es geschafft und sind jetzt bei den äh, ersten Informationen. Und dann kommt diese Abkürzungs- und Definitionsliste. Hier gibt es ein paar Änderungen. Die sind schon mal gut lesbar, weil es immer nur so eine, eine Zeile hier ist mit zwei Spalten. Definition einer Konfigurationsvoraussetzung. Hä, was? Okay. So ähm, Für bestimmte Konfigurationen, also bestimmte Einstellungen, Parametrierungen von Zählern, Müssen bestimmte Voraussetzungen definiert vorliegen. Das ist also der Zustand, der da sein muss, bevor so eine Bestellung und Umsetzung von Fähigkeiten am Smart Meter durchgeführt werden können. Also zum Beispiel eine c zeit äh, müssten da sein. So. Eine solche Definition ist also zum Beispiel eine C-Zeit-Definition, eine Schaltzeitdefinition oder eine Leistungskurvendefinition, deren Inhalte vom Netzbetreiber oder Lieferant festgelegt und übermittelt worden sind. Also der Kunde hat was mit dem Lieferanten klar gemacht, Lieferant will es bestellen, das ist also diese Situation mit der Voraussetzung. Okay, dann gehen wir so ein bisschen weiter. Leistungskurvendefinition. Binhaltet die Innovationen, zu welchen Zeiten und wie sehr die Leistung über oder unterschritten werden darf. Das ist also praktisch eine Beschreibung, wie die Leistung über das Jahr hinweg ähm, an der Stelle... Sich verhält, also wie, die, wie hoch die ist. Und diese Kurvendefinition gibt es noch mal an, wie sehr es auch da, davon abweichen darf. Das ist im industriellen Bereich natürlich am, am relevantesten. Wo wir ja bisher RLM-Zähler haben, Leistungszähler, Lastgangzähler, und dort die, die Leistung ja auch gemessen wird. Also immer eine Momentaufnahme, praktisch so die Intensität aus, aus der Leitung. Und hier wird einfach dann beschrieben, wie die auszusehen hat. An, anhand der Erfahrungen, anhand der, des Kunden, der dahinter steckt. Ja, also das muss dann einfach äh, beschrieben werden. Ähm, Modell 2, äh, will ich noch kurz darauf eingehen, das haben wir in einem Video zum äh, vor, äh, Vorgangsscharfe Energiemengenzuordnung beim, beim Ladevorgang, Ladevorgangsscharfe Energiemengenzuordnung äh, in der Elektromobilität. Da ist das Modell 2. Das ist hier mit referenziert, denn Achtung, natürlich ist diese GPKE, die jetzt hier vorgeschlagen wird, nicht nur mit den Änderungen rund um Smart Metering versehen, sondern auch mit den Änderungen rund um dieses Elektromobilitätsthema, was äh, sich in der letzten äh, GPKE noch nicht ganz niedergeschlagen hatte. Toll. So, Netzgang-Zeitreihe ist genau für dieses Thema, der äh, Bilanzierungsgebietsübergabe gedacht, so die NELO-ID, die Netzlokations-ID, die Netzlokation, wie sie im späteren Kapitel beschrieben wird. Und dann kommt was Interessantes. So, Steuererlaubnis kann bestellt werden. Damit würde das intelligente Messsystem dann eine Steuerung mit einzelnen Steuerbefehlen umsetzen. Schaltzeitdefinition ja, hat, kennen wir ein bisschen aus dynamischen Tarifen, wann, was, wohin praktisch äh, äh, äh, gesteuert werden soll. Am Ende ist das eine Angabe, wie eine Datenbank die Daten wo ablegt, ja, damit dann am Ende vielleicht eine Abrechnung stattfindet oder auch damit Steuerbefehle praktisch die richtigen Tätigkeiten dann auch auslösen. Ne, sowas wie Schaltverlauf. Ne, also was soll das Gerät wann wie machen? Das ist am Ende diese Schaltzeitdefinition. Werte nach Typ 1 und Typ 2. Mega. Also Typ 1. Werte, die im Rahmen der Netznutzungsbilanzkreis oder Mehr- oder Mindermengenabrechnung genutzt werden oder bei einer zählzeitdefinition genutzt werden sind typ 1 werte die nicht netznutzungs oder Memi und auch nicht zählzeitdefinition sind sind typ 2 anders gesagt typ 1 sind die echten werte mit denen wir praktisch in Abrechnungsthemen, bilanzierungsthemen zu tun haben typ 2 sind alle anderen werte die einfach so für irgendwelche services für den kunden vielleicht relevant werden ja, und dann kann man so ein bisschen weitergehen, da haben wir so diverse redaktionelle Anpassungen und dann war es auch schon mit dieser Definitionsliste. Ich will jetzt ja nicht durch 300 Seiten durchscrollen, das wird jetzt auch ansonsten hakelig, aber ich will mal ein bisschen runtergehen. Ja, zum Beispiel bei der Kündigung haben wir nichts, aber beim Lieferende, genau, beim Lieferende gibt es jetzt ja zum Beispiel da eine Ergänzung. Äh, Nachbedingungen, ähm, wenn ein Lieferende durchgesetzt ist, ne? der Netzbetreiber beendet den Zielpunkt. Jetzt ganz der drei im Fall der Stilllegung oder wenn die Malo jetzt Modell 2 zugeordnet wird, also wenn wir jetzt hier diese Elektromobilitätszuordnungsgeschichte machen, das ist also eine Marktlokation, die nur für Elektromobilität zu, zu nutzen ist, dann ist hier eine Beendigung äh, in, nach, nach GBKE auch jetzt möglich, neben der normalen Beendigung. Also hier, solche Veränderungen findet ihr hier in diesem GBKE-Entwurf, äh, der nun zur Konsultation steht. Insoweit könnt ihr hier ja durchscrollen und euch mal anschauen, was euch interessiert. Auch da, wie immer, geht davon aus, was mache ich, was interessiert mich in meinem Job, welche Prozesse haben damit zu tun und dann springt in diese Prozesse. Ihr findet dann auch hier und da ja zum Beispiel neue Diagramme, ja, oder neue neue oder Änderungen an dem Diagramm. Ihr würdet dann zum Beispiel eine, eine Streichung erkennen, indem die so rot durchgestrichen ist. Ne? Das ist hier so ein roter Strich durch. Dann ist es nicht mehr so, dann gibt es eine neue Version. Hier zum Beispiel. Roter ne? Strich heißt, das ist so nicht mehr aktuell und das hingegen ist dann die neue Variante. Ne? Und Was dann im Detail sich geändert hat, kann man sich dann natürlich anschauen. Hier zum Beispiel haben wir eine Darstellungsänderung vermutlich und hier nochmal was Neues. Alles klar, damit könnte ich dann arbeiten. Ganz offen gesagt, Geht in diesen Weg, wenn ihr euch mit diesen 300 Seiten hier beschäftigen wollt, denn sonst ist das nicht handelbar. Natürlich nicht. Also man kann hier nicht einfach nur durchscrollen und sich alles mal anschauen. Guckt, was von diesen Themen hier für euch interessant ist. Sind es Stammdaten, sind es Geschäftsdaten, sind es Wechselprozesse? Gibt es dann dort Änderungen? Guckt einfach mal rein. In der WIM mit ihren 200 Seiten ist es nicht viel besser. Auch hier natürlich am Anfang diese Definitionen. Ist jetzt die gleiche Tabelle im Großen und Ganzen. Und dann haben wir die einzelnen Prozesse. Ne, auch da ne, Beendigung der Konfiguration, alles klar. Wir sehen also hier und da Änderungen an den Beschreibungen, aber dann auch hier in den Diagrammen. Ne, das hier ist Beginn Messstellenbetrieb. Ist ein bisschen, also, das ist jetzt selbst hier im Original, ist das so verpixelt. Um, das ist jetzt hier, wie gesagt, äh, Beginn Messstellenbetrieb und dann, äh, wenn mesh Betreiber alt jetzt äh, bisher eine Konfiguration hatte, die jetzt praktisch beendet wird durch den Wechsel, dann hat der die Beendigung der Konfiguration als Prozess anzustoßen. Alles klar. Ja, also relativ logische Geschichten hier, also nichts völlig Verrücktes oder Überraschendes. Wenn auf diese Weise könnt ihr damit arbeiten. Geht halt da so durch, ne? dann findet ihr irgendwelche Sachen. Ich würde jetzt eigentlich nur noch mal gucken. Das müsste aber auffallen, wenn ich scrolle, ob ich hier irgendwo die Messwertangaben... Finde, das ist eine etwas breitere Tabelle. Da dürfte das Format sich auch tatsächlich ändern. Ich hätte natürlich auch noch mal ins Inhaltsverzeichnis springen können, aber das wäre ja jetzt langweilig. Hier haben wir es auch schon. Na, die Darstellung der zu übermittelnden Werte. Und dann haben wir es hier zum Beispiel na, eine weitere Angabe: Verbrauch, wenn hinter dem Netzanschlusspunkt, also hinter der Nelo, sowohl Verbrauch als auch Erzeugung stattfinden und dabei der erzeugte Strom nicht vollständig eingespeist wird. Also ein bisschen Eigenverbrauch. Dann ist es hier ein weiterer definierter. Äh, definiertes Verbrauchsszenario, sage ich mal. So, ja, okay, das ist hier äh, eingefügt in den ganzen Aspekten. Dann jetzt hier noch mal die Änderung, das Wort Parametrierung, das ist eine Konfiguration, alles klar. Und schon kann man damit weiterarbeiten. Ja, auf diese Art und Weise würde ich euch empfehlen, mit diesen Dokumenten zu arbeiten. Geht halt rein, sucht, ob ihr einen Prozessbereich findet, der für euch interessant ist, und dann arbeitet damit. Äh, genau hier ein neuer Use Case. Abrechnung einer für den ESA erbrachten Leistung, alles klar, damit kann man dann ein bisschen arbeiten, bla bla bla. Ne? Auf diese Art und Weise würde ich das euch empfehlen. Wenn ihr dann Anmerkung habt, wie gesagt, holt euch die Excel, ne? schreibt da rein in Kapitel 1 folgendes, in Kapitel 10 folgendes, in Kapitel 25 folgendes und dann schickt es an die E-Mail-Adresse, Poststelle, so und so. Und damit habt ihr dann auch in dieser Konsultation rund um das Festlegungsverfahren zur prozessualen Abwicklung von Steuerungshandlungen in Verbindung mit Intelligenten Messsystemen und dem Cyberstellprozess auch geholfen. Okay, Soviel erstmal dazu. Ist ja trotzdem ein langes Video schon geworden. Das läuft jetzt also bis Mitte Juni. Gebt da gerne ein Feedback ab, wenn ihr mit dem Thema zu tun habt. Smart Metering ist immer interessant und wichtig und das muss es weiter standardisiert werden in unsere Massenprozesse, damit wir das auch besser automatisiert abbilden können. Okay, so das. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen, dann gerne auch schon mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es auch da Kommunikation und Diskussionen mit diversen Teilnehmern, die sich mit dem Thema sowieso beschäftigen. Und ansonsten, ja, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Geht auf n1f.de, auf unsere Lernplattform, da haben wir diverse tolle Produkte, Online-Kurse, E-Books und so weiter, auch Tickets für Veranstaltungen. Und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.